Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch das neue Game, Valorant vor einmal. Es ist ein sehr nice e sport game kann man so sagen. Ich ja, ich kann es euch nur empfehlen. Werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Behind. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Man kann oh. übrigens auch durch Kisten und sowas schicken. Nein, nein, nein, nein. nein, oh, nein, ich bin einfach kacke. Ne? Ja, ich bin nicht eigentlich eingespielt, Leute. Ich hab gerade die Aufnahme angeschmissen aus das Spiel gestartet, Leute. Um es euch einmal vorzustellen. Ja. Seitenwechsel. So. Ich spiel gerade Spike-Ansturm und hab deswegen äh, die Waffen schon vorgewählt. Leute, ich kann es euch das Game echt nur empfehlen. Mir macht es übel Spaß. Oh, oh, Papa ist sauer. Hm. Nice. Sehr gut gemacht. Platziert. Okay, die sind nicht hier. Sind alle A. Gehen wir schnell zu A. Ein Gegner um euch das Game noch mal kurz zu so, äh, erklären. Ein Team, das muss spiken und das andere Team muss den Spike entschärfen. Und auch beschützen, kann man sagen. Das, äh, das Team, das den Spike passiert In dem Fall, die Gegner müssen den Spike schützen. So, und jetzt haben wir easy gewonnen, weil wir den Spike entschärft haben und alle Gegner geholt haben. Nice, Leute. Wir haben immer zwei Punkte, A und B. Das heißt und auf der jeweiligen äh, einen Seite müssen die Gegner ihren Spike platzieren. Und wenn wir auf A sind und äh, auf einmal ist der Spike platziert, wissen wir, dass es gleich B ist. Rushen alle rüber, holen die Gegner so gut wie es geht. Ja. Und das ist das Spielprinzip kann ich sagen. Oh. Was? Ja, natürlich sind die besten Spieler auf einmal. Ich stirbt die ganze Zeit nur. Warum auch immer. Ich bin schlecht einfach. Einfach zu schlecht. Junge rum rum. On the right side. Hier wieder Stark. Ah, Red Side, Right Side. Spiel. Yes. Nice. Gut geplant. Good play. Yes, yes, yes, you want Left! Angreifer oh. gewinnen! Das müssen wir an der Stelle piepen! Ich hatte einen guten Brimsturm ausgewählt, weil ich so viele Fähigkeiten eigentlich ganz nice. So. Phoenix ist ja der erste Typ, den ich genommen habe, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ich muss sagen, dann fand ich ihn ganz gut, aber jetzt gibt es andere Charaktere und die sind echt nice. Ab geht's in die neue Runde. Ich hoffe, wir sind gleich Spike-Platzierer. Äh, und wir sind Sie nicht Spike-Platzierer. Und die erste Heiligen. Runde mit der classic Piste ist natürlich nicht so nice, aber besser als nichts. gesichtet. Hab ihn! Bin pack ja, ich mehrere Gegner! Tinpec bereit! Ja, natürlich. Ich kann es mir nicht erklären, hm. warum es so komisch leckt, aber. Kein Entkommen! Oh nö. Ne. Ah. Oh. Diese Scheiß-Ult! Schnapp sie dir! Hey Leute, wenn man mitkommt. Oh, oh! Nicht so nice. Ja, wieder verloren. Also, ich bin gerade absolut scheiße in Gehen. Aber es macht Mal echt in Spaß, muss ich sagen. man verliert, man regt sich halt nicht so doll auf wie Fortnite, muss man sagen. Finde ich zumindest. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, man regt sich nicht so doll auf. Ich habe sie gesehen. Ja, sicher. Natürlich. Oh -oh. Noch 30 Sekunden. Okay, macht's gut, er ja, macht's gut, er ja, macht's gut. Rechts. Le right side, right side, right side. Noch yes. 10 Sekunden. Doch. Spike platziert. Er sagt Shh. Ladung raus! Ladung raus! Das ist gar nicht so übel. Schade, er muss sich leider verraten. Ah, oh, das war nicht so schön. Ja, nein. Schön. Ja, schade. Seitenwechsel. Nice. Na, ah, jetzt, jetzt spiel, äh, spiel wir Spiker. Ich geh auf B Planten, Leute. Äh, all to B. Ähm, I plant B, okay? Okay. Nice. Eingang höher. Genau hier. Ähm, hier? Genau hier. Oh. Gegner gesichtet. Molly! <lacht> Ha! Eine weniger! spin bereit! Gegner gesichert! Gegner gesichert! Und ihr läuft! Und ihr läuft! Oh mein! Was? Was? <lacht> oh, oh Gott, Digga! Ach, ein schlecht und erlebender Spieler! Natürlich! Was soll ich denn da machen? Gar nicht. Verteidiger gewinnen. Verteidiger. Ja, Ach. Egal, Leute. Wir haben zwar richtig abgelost. Aber, naja, war jetzt nicht so toll fürs Video. Aber ich bin, ich bin ja so oder so kacke. Also, Leute, äh, besseres Gameplay werdet ihr von, von mir nicht sehen. Wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, dann geht doch gerne... Auf Twitch vorbei, bei den guten Marvel, Leute. Er macht guten valorant <lacht> content Leute. Schaut gerne vorbei. Das Game ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao!